Jugendtag Berlin 2022. Äh, wir sind schon das zweite Mal hier im Tüchtig und äh, viele Leute zu Hause. Wir haben relativ viele Zuschauer. Es tut uns natürlich super leid, dass ihr zu Hause nicht hier sein könnt. Ähm, aber dafür haben wir hier ein noch so, also umso tolleres Publikum. Ähm, ich kann es ja mal kurz beschreiben. Man sieht ganz viele gelötete Dinge. Ähm, es ist eine rote, äh, blaue, und sogar ich glaube hinten auch eine grüne Kette. Ähm, genau, wir freuen uns total, dass äh, wir so viele Jugendliche dieses Wochenende hier begrüßen durften. Genau, das ist äh, Jugendhackt in Berlin im zehnten Jahr, 2013 haben wir angefangen. Ähm, wir führen euch durch diesen äh, Nachmittag, durch die nächsten 90 Minuten höchstens. Das ist Liv, hallo. Hi, äh, genau, ich bin Liv, ähm, ich habe das Wochenende hier ein bisschen mitmoderiert und äh, genau war auch noch bis letztes Jahr Teilnehmerin. Das ist Philipp. Hallo, Philipp, genau, das bin ich. Ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation in Berlin. Gemeinsam mit Mediale Pfade machen wir ja Jugendhackt seit all der Zeit und freuen uns sehr auf diese Präsentation heute. Wir fangen mal damit an, dass wir Dankeschön sagen hier in dem Stream. Genau, ähm, das sind alles die Teil-, nicht die Teilnehmer, Entschuldigung. Äh, das sind alles die MentorInnen und ähm, ehrenamtliche Helfer, die uns äh, geholfen haben, dieses Wochenende umzusetzen. Ähm, soll ich sie alle einmal vorlesen? Nee, nein, oder? Okay. nein, nein, nein. Okay, ich höre ein Ja. <lacht> ähm, ihr könnt euch selber vorlesen vielleicht. Genau. Ähm, genau. Die MentorInnen machen das alles ehrenamtlich und in ihrer Freizeit. Ähm, genau, und machen es einfach, weil sie davon überzeugt sind, dass Jugendhack ein wunderbarer Ort ist, wo man die nächste Generation ähm, an programmierbegeisterten Menschen kennenlernen kann und ähm, mit ihnen zusammen entwickeln kann. Und ähm, genau, wir sind total dankbar, dass sie einfach so viel von ihrer Freizeit dafür aufopfern, auch wenn es, äh, kann ich auch, glaube ich, aus Erfahrung sagen, ich glaube, meine Mentoren waren auch immer danach relativ geschafft. Ähm, <lacht> genau, also wir haben das Verständnis dafür, wenn ihr danach ein bisschen, <lacht> ein bisschen schlafen müsst. Aber wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch. Vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr eure Zeit hierfür aufwendet. Dann möchten wir auch noch Danke sagen für die Unterstützung bei unseren PartnerInnen, die uns finanziell unterstützt haben, dass wir dieses Jahr dieses Event durchführen können. Das ist einmal die Adesso Insurance Solution, die MTech, die DATEV Stiftung Zukunft und die robert rothe stiftung Darüber hinaus bedanken wir uns auch sehr herzlich beim Tüchtig. Das ist die Location, bei der wir hier in Berlin-Wedding sind. Und natürlich auch sehr herzlich beim Hack- und Make-Space-X-Hein aus Friedrichshain, der uns hier mit dem ganzen Equipment in unserem make space unsere ganze Technik zur Verfügung gestellt hat, von denen wir einiges hier auch sehen werden in der Präsentation. Genau, und generell... Äh, Wer uns natürlich auch immer noch unterstützt, ist das Bock also die Leute, die gerade hier äh, Film und Stream auch an euch. Herzlichen Dank, wenn, wenn ihr mal hinter der Kamera steht, sieht man euch natürlich nicht, aber großen Dank an euch. Ohne euch würde das auch alles nicht gehen. Ich muss, ich muss doch hier noch überleiten mit dem Alpaka. Ah, oh, also Verzeihung. Vielleicht habt ihr euch schon mal gewundert, was überhaupt dieses Tierchen hier sein soll. Vielleicht erkennt man das hier. Ähm, es hat hier hinten, ah, das kann man jetzt leider nicht sehen, aber hier hinten steht drauf Alpaka. Also man kann schon mal wissen, dass es ein Alpaka ist. Ähm, und es taucht überall auf. Ähm, das ist ein bisschen so was wie das Maskottchen oder das Wahrzeichen von Jugendhekt. Und die nächste Gruppe hat sich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ähm, die war in dem Themenraum ähm, digitale Kunst und Kultur und ähm, der wurde dann relativ schnell zu einem Alpaka-Themenraum und es wurden nur Sachen zu Alpakas gebrainstormt. Wir hatten Alpakas-Sticker, 3D-gedruckte Alpakas, alles natürlich auch Kunst ähm, und die Gruppe hat sich dann am Ende für einen Alpaka Tamagotchi entschieden und wir sind sehr gespannt, was sie damit gemacht haben. Viel Frei.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 Genau, und während jetzt hier ähm, rechts von uns auf- und abgebaut wird, erst ab, dann auf, erzählen wir noch mal ganz kurz was zu Jugendhakt für alle, die von zu Hause jetzt zugeschaltet sind und vielleicht noch eine Frage dazu haben, was ist eigentlich Jugendhakt? Ihr seht hier im Bild, falls ihr das gerade seht, äh, steht mit Code die Welt verbessern. Das ist so ein bisschen unser Slogan. Das Alpaka ist das Maskottchen und der Slogan ist mit Code die Welt verbessern. Was bedeutet das denn für dich? Du hast dich ja auch mal als Teilnehmerin davon Ansprechen lassen, oder? Mhm. Ähm, ich meine, man kann es natürlich immer relativ weit interpretieren, aber ähm, ich finde es total gut, dass man einfach so ein bisschen überlegt: brauche ich noch das zehntausendste start das irgendwas macht, oder kann ich was machen, wo ich wirklich weiß, das verbessert was in meiner äh, Umgebung, in meiner Schule, bei mir zu Hause, aber also auch Umwelt und sowas natürlich. Ähm, aber dass man sich, dass man mal so ein bisschen hinterfragt, so, braucht es das wirklich noch ähm, und aber gleichzeitig natürlich total viel technische Expertise irgendwie lernt ähm, genau und das fand ich immer immer sehr schön ähm, aber wir haben auch eine Hackerin ge äh, Hacker Ethik gelernt ähm, es muss nicht immer alles praktikabel sein äh, Computer können auch schönes erschaffen ähm, da werden wir auch noch später was dazu sehen genau aber das ist erstmal so wie ich immer mit Code die Welt verbessern für mich interpretiert habe Bringt das eine Überleitung zum nächsten Projekt schon? Ich habe also die Notizen. Ähm, das heißt Quick Compare. Das nächste Projekt heißt Quick Compare. Und wir finden, es passt sehr gut so ins aktuelle Zeitgeschehen. Ähm, ich glaube, wir alle haben irgendwie das Gefühl, alles verbraucht zu viel Strom und wir haben die ganze Zeit total Angst und denken, wie kann man jetzt noch Strom sparen? Wird es alles noch so viel teurer? Was passiert diesen Winter? Und damit hat sich diese Gruppe auseinandergesetzt. Ähm, ich will gar nicht zu viel vorher vorwegnehmen, aber also sie setzen sich damit auseinander, wie viel, ähm, wie viel Strom elektrische Geräte wirklich verbrauchen. Vielen Dank, Quick Compare, eure Bühne. Hi, äh, wir präsentieren euch heute Quick Compare. Das ist eine App, die wir übers Wochenende entwickelt haben.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 Eben die Info bekommen, wir müssen hier etwas Zeit schinden, weil das jetzt etwas länger dauert mit dem Umbau. Das heißt, wir müssen euch jetzt irgendwie bei der Stange halten. Dabei haben wir nur eine Folie mit ganz vielen Zahlen, die sich selbst erklären. Ah, <lacht> ähm, dann lesen wir die einfach mal vor, oder? Also Jugendhack in Berlin dieses Jahr, 22 TeilnehmerInnen, einige habt ihr schon gesehen, den Rest seht ihr heute noch. 25 MentorInnen, gerade kam noch mal zurecht der Dank, acht weitere HelferInnen, des WOG, des äh, x sein und so weiter. Ähm, elf Leute in unserem Orga-Team hier aus Berlin. Wir hatten auch noch zwei Speakerinnen, das heißt, wir haben gestern noch einen interessanten Lightning-Talk gehört. Und äh, am Freitag zur Eröffnung ein äh, Keynote von Arne Semsrott von Frag den Staat, auch dafür vielen Dank. Ähm, wir haben 20 Kästen Mate gekauft, die sind noch nicht ganz leer getrunken. Ich muss dazu sagen, wir achten natürlich auch darauf, dass wir alle nicht so viel Koffein trinken. Und es gibt auch viele andere Getränke, also die kein Koffein enthalten und nicht mal Zucker. Ähm, ich glaube, verdurstet ist hier auf jeden Fall niemand. Und ähm, hier steht 270 negative Corona-Tests. Wir haben natürlich auch hier unter den aktuellen Bedingungen eine ganz kleine eigene Teststraße aufgebaut. Das heißt, jeden Morgen saßen hier die fleißigen äh, KollegInnen vor der Tür und haben in einem selbstgebauten Matrix sozusagen wie in einem Corona-Testcenter ganz professionell hier alle getestet. Und das ist auch die Möglichkeit, die uns jetzt hier äh, die Chance gibt, dass wir das alles zusammen machen. Und... Genau, das freut uns auch sehr. Neun entstandene Projekte, genau, das ist genau der Stand gerade. Ist da irgendwie ein Buchstabe zu viel? Entstanden? Nee, ist nicht zu viel. Und das Dritte baut gerade auf und sobald der Strom läuft, kriegen wir, glaube ich, ein Signal. Ich gebe zu, als ich gerade auf die Slide geguckt habe, bin ich in Zeilen verrutscht und dachte, es würde 270 Kästen mate stehen. Ich war ganz kurz verwirrt, aber gut, das ist nur 20 fahren. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen gesünder. Genau, wir hatten, wir hatten Limits von zwei Mate am Tag. Ich glaube, es hat auch relativ gut funktioniert. Also für, äh, genau, damit äh, ihr auch nachts schlafen konntet. Ich hoffe, ich hoffe, ihr konntet gut schlafen. Also ich habe heute noch keine getrunken, weil ich auch sonst zu sehr rumeiere bei der Präsentation, mehr als jetzt schon. Aber ich glaube, wir sind fertig, oder? Super. Genau. Das nächste Team, wir hatten natürlich nicht nur neun entstandene Projekte und 270 negative Corona-Tests, sondern vor allem hatten wir eine Sache, die man äh, nicht quantifizieren kann, sondern ganz viel Spaß. Ähm, und das hat diese Gruppe aufgegriffen. Jump in Fun, also ein Vorspiel, einfach also Jump and Run. Ähm, und wir freuen uns immer total, Spiele zu sehen. Ähm, und wir freuen uns, dass ihr uns das jetzt präsentiert. Vielen Dank. Hallo, wir, hallo, wir sind Fritz und Nivan und unser Projekt ist Jump in Fun. Probleme und. Äh, Fragen. Ähm, unsere I Idee war es, wie man mit, äh, also wie man Spaß haben kann und dabei zu lernen. Und wir wussten nicht, wie man das machen könnte, also haben wir also recherchiert. Unser Endprodukt sollte ein Museumsrun sein wo man lernt, also man spielt ein Spiel und lernt dabei Sachen. Ähm, womit wir programmiert haben, mit Love2D, es äh, ist eine Gaming Engine äh, mit Lua, ja. So for uh, for pixel graphic I used Piskel App. It's a good pro program for getting sprites for many games, which I used first. Next, for testing enemies, we used a slime, it's our first mob and he acts on the ground. For air, we used a slime and umbrella, he flies on the air and attacks you. And this is our the first and main character, Froggy with shield. Und jetzt eine live Demo. Ähm, so sieht es aus, wenn man das erste Mal in ein Spiel reinkommt. Bloß, dass dann hier oben eine Null steht und du hast äh, äh, hier den Name, dann einen Startknopf und einen Knopf, wo man den Charakter auswählen kann. Wenn man auf den Skin-Knopf drückt. Dann kriegt man so eine Liste von allen Charakteren, wo man dann auf den draufdrücken kann, mit dem du spielen willst. Jetzt zum Beispiel, den. die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Also manche können Doppelsprünge, Dreifachsprünge, Fünffachsprünge und so. Dann drückst du auf einen drauf, den du haben willst, drückst die Taste S, um zurück zum Menü zu kommen. Und dann kann man auf Start drücken, um das Spiel zu starten. Und da sind wir auch schon gestorben. <lacht> <lacht> ähm, und da... So sieht es dann bisher noch aus. Ähm, ja. Okay. We have can see the game is very rough, but we want to get background, foreground and more enemies and getting uh, new abilities for our characters, like an attack with shield and a more machine about our enemies and main character. Ich gestern bei euch vorbeigelaufen und war ich sehr beeindruckt. Um, weil du, Ivan, uh, ich wiederhole es gleich alles nochmal auf Englisch, um, weil du, Ivan, hast uh, total viel Pixel-Grafiken gemacht. I was really impressed uh, by how you did all of those pixel graphics, and I asked you if you took them somewhere from the Internet. And then you told me that you had never done pixel graphics before and that you just discovered the website. And I'm, I'm very impressed. Uh, are you planning on doing more pixel graphics in the future? It's, it, ah, yes, yes, I think yes. That's good. Um, and your mentor Linri, um, they did they help you a lot? Because I know that Linri also does a lot of games. Um, did that help you having someone? Um, also hat euch das geholfen, dass ihr jemanden hattet, um, die schon uh, so mehr mit so Grafik und sowas gemacht habt? Hat euch das inspiriert? Ja. Aber auch, wir hatten auch selber die Idee. Voll gut. Sehr gut. Ich wollte es auch gar nicht so klingen, dass es nicht eure Idee war. Keine Sorge. Ja, vielen, vielen Dank. Genau, zum nächsten Pausenumbau break haben wir einen Gast auf der Bühne. Katja kommt nämlich jetzt und erzählt uns eben was über das Jugendhakt Lab Berlin. Ich weiß nicht genau, wo du dich am besten hinstellst. Da warte ich kurz auf Info von unserer Regie. Vielleicht einfach hier. Zu dir stellen. Genau, du hast die Bühne. Danke. Äh, hi, ich bin Katja vom Berliner Lab Team und ich würde euch kurz was ähm, zu unserem Angebot sagen und warum das auch spannend für euch sein könnte. Im Berliner Lab könnt ihr nämlich ganz ähnliche Sachen machen wie hier, nur dass das nicht ein ganzes Wochenende stattfindet, sondern ähm, immer eher Workshops sind. Das heißt, es geht immer so drei bis vier Stunden. Und äh, genau, wir machen sowohl Workshops für AnfängerInnen und Fortgeschrittene als auch ein Open Lab. Das heißt, da könnt ihr an euren eigenen Projekten arbeiten, wenn ihr zum Beispiel eure Projekte, die jetzt am Wochenende entstanden sind, ähm, weiterführen und weiterentwickeln wollt. Und natürlich haben wir da auch MentorInnen, die euch helfen. Und das Ganze findet bei uns immer im X-Hain statt. Das äh, wurde ja jetzt schon mehrfach erwähnt in Friedrichshain. Ähm, und der kommende Termin ist allerdings bei uns in Kreuzberg im ähm, Makespace von Mediale Pfade. Und das ist am 22. Oktober, das könnt ihr euch gerne schon mal aufschreiben. Und äh, genau, geht so von 14 bis 17 Uhr. Ähm ich glaube, das äh, sind erstmal alle Informationen. Da vorne liegen Flyer, nehmt euch gerne welche mit. Und ansonsten äh, findet ihr die Informationen natürlich auch bei uns auf der Webseite. Wir hatten, äh, wir hatten, als wir Freitag einmal für die, die hier sitzen, anmoderiert haben, haben wir auch einmal so ein bisschen versucht zu beschreiben, was Jugendhackt überhaupt ist. Äh, wir haben ganz am Anfang gesagt, es ist nicht wie Schule. Ähm, und ich hoffe, dass sich das auch bestätigt hat für euch und dass ihr hoffentlich mehr Spaß hatte als in der Schule. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir euch und eure Mentoren, dass wir euch irgendwas beibringen konnten. Und diese Gruppe will aber selber Leuten was beibringen. Die Gruppe Educate bzw. Educate. Wie noch ist eure? Ja, hallo. Äh, wir sind August, David, Konrad, Mathes und der Paul. Ähm, und wir haben an dem Projekt Educate, educate ähm, ge, gearbeitet. Und obwohl das vielleicht so klingen könnte, wir wollen euch nicht dazu auffordern, eure Katze zu essen, sondern es geht darum, ähm, etwas beizubringen. Genau. Ähm, ja, wir haben es ja jetzt auch durch die exzellente Verköstigung bei JugendHakt gemerkt, äh, wir Menschen müssen essen. Und äh, das ist eben so, so ein alltägliches Problem, weil äh, wo bekommen wir unser Essen her? Und die naheliegendste Lösung liegt heutzutage im Supermarkt. Ähm, aber auch im Supermarkt müssen wir uns durch den Tarifdschungel kämpfen, denn es gibt unglaublich viele Preise, es gibt unglaublich viele Labels und ähm, wer soll denn da noch durchsehen? Ähm, genauso wie eine künstliche Intelligenz oder eben... Deep-Learning-Algorithmen, die ja jetzt äh, immer weiter im Vormarsch sind, müssen auch Menschen, um eben Sachen zu wissen, ganz, ganz viele Trainingsdaten sammeln. Wir sind ja quasi auch einfach eine natürliche Intelligenz. Und ähm, diese Trainingsdaten kann man ja quasi dann auch als Erfahrung bezeichnen. Und äh, während Leute wie ich, die zum Beispiel ganz gerne kochen, bestimmte Produkte schon sehr, sehr oft eingekauft haben, ähm, geht es vielleicht anderen Leuten, die nicht so oft einkaufen gehen, dann ein bisschen schwieriger ähm, von der Hand. Also ein gutes Beispiel zum Beispiel jetzt für mich wäre, äh, Fleisch zu kaufen. Ich bin Vegetarier seit sechs Jahren. Ähm, ich wäre total ratlos vor dem Regal. Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, äh, wie kann man Menschen möglichst effizient die Daten vermitteln, die sie brauchen, um gut einkaufen zu können. Und da ist eben die Frage, was sind typische, gute, faire Preise für alltägliche Produkte? Ähm, was sind vielleicht Alternativen für Produkte und was... Lohnt es sich oder wie viel Geld sollte man für bestimmte Produktkategorien ausgeben? Genau. Also unser Endprodukt, unser Endprodukt, war dann eine Webseite, bei der man bestimmte Produkte nach dem Namen suchen kann. Und von diesen Produkten werden einem dann verschiedene oder die Bio-Label angezeigt und auch der Mindest-, Durchschnitts und Maximalpreis, sodass man halt selber sehen kann, ob der Preis, der jetzt beim Produkt im Regal ist, auch wirklich fair ist. Die Daten dafür sind aber noch keine echten Daten. Wir haben das erstmal mal nur in, äh, mit Testdaten gemacht für die Programmierung. Also man kann auch nicht nach echten Produkten suchen. Jetzt kommen wir zu den Technologien, die wir für die Entwicklung der App verwendet haben. Genau. Ja. Also wir haben SQLite verwendet, da man, da man damit relativ einfach, man kann es einfach installieren und es auch einfach bei GitHub zu deployen. Wir hatten bereits ähm, Datenbanken, wo man Daten bekommen hat, die aber ohne Preise waren und wo die Mengen nicht einheitlich waren. Deshalb hat Paul ein Skript geschrieben, Python, womit man ähm, eben prüft importieren kann und das dann auch die Mengen umrechnet, dass das alles einheitlich ist. Genau. Für das Backend haben wir uns Sprache, für haben wir die Sprache Rast entschieden, einfach weil die Sprache sehr schnelle und sehr versuchlich auf dem Programm schreiben kann. Und für den Webserver Web nutzen, nutzen wir das Framework Rocket und dazu nutzen wir noch SQLX, um, um, die, um, die, um die Daten aus den Datenbanken zu holen. Genau, äh, für unsere Website haben wir einfach mal äh, ganz standard noch äh, HTML, CSS, das CSS-Framework Bootstrap und äh, JavaScript benutzt. Äh, da werden jetzt einige vielleicht den Kopf schütteln, aber es äh, hat auch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Äh, und ähm, ja, wir können euch gleich dann mal zeigen, was denn bei der Website jetzt rausgekommen ist. Also hier sieht man dann oben die Suchleiste, wo man das Produkt nach dem Namen suchen kann, also man gibt den Namen des Produktes ein, klickt auf den Knopf und dann wird einem halt in so einem Grid da die verschiedenen Produkte angezeigt. Bei den Produkten erkennt man dann zum Beispiel auch, dass bei ein paar schon unter dem Hauptnamen das Label oder halt kein Label angezeigt wird und wenn man halt mehr über das Produkt erfahren will, kann man dann auf den Knopf draufklicken und dann werden die Details angezeigt, wie zum Beispiel der Durchschnittspreis. Genau. Ähm, wie euch jetzt vielleicht schon aufgefallen sein könnte, ist diese Website noch nicht besonders komplex. Ähm, und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir nicht so viel Zeit hatten, unsere ganzen Ideen umzusetzen. Ähm, genau, wir haben uns also auch schon Gedanken gemacht, wie es vielleicht weitergehen könnte mit unserem Projekt. Und zum Beispiel ist die Idee, äh, die Datenbank, die wir eben schon äh, vorher genannt haben, die heißt Open Food Facts, äh, wo wir eben die Daten schon herbekommen haben, die vielleicht noch besser zu implementieren, die Daten besser zu nutzen, zum Beispiel für Filter, ähm, um palmölfreie Produkte zu erkennen oder eben auch vegane, vegetarische Produkte, äh, natürlich dann auch mehr Produkte. Und äh, wir brauchen natürlich auch noch irgendwie andere Quellen für die ganzen Preise. Also ja, Web-Scraping Webscra von Mittel äh, Lebensmittellieferdiensten ist da eine Möglichkeit, die jetzt da steht. Man kann natürlich aber dieses ganze System oder die Idee auch noch ausweiten, nicht nur auf Lebensmittel, sondern auch auf ganz viele andere Bereiche, ähm, wo man sich eben mit Konsumgütern auseinandersetzen muss. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist zum Beispiel Technik. Genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und ja. Und ähm, besonders vielen Dank an das, das Jugend hack team und besonders an, an, an, unseren, an unsere Mentoren ähm, Leona, Mathis und André. Ohne die wäre das Projekt niemals zustande gekommen. Vielen Dank, dass ihr nochmal klargestellt habt, dass äh, wir nicht eure Katze essen. Ähm, <lacht> einfach wichtiger Hinweis nochmal. Ähm, ich glaube, es ist auch einfach zur aktuellen Zeit ein super wichtiges Projekt. Äh, wir haben gestern beim Abendessen passend da ja auch drüber geredet. Und ich habe es ein bisschen erzählt, dass ich neulich irgendwie einkaufen war. Und äh, ich habe irgendwie eine Gurke für 2,40 Euro gesehen. Ähm, wo ich dann irgendwie auch nicht so dachte, so ist jetzt eine Gurke für 2,40 Euro das jetzt wirklich wert? Äh, vor allem irgendwie so als Studentin. Ähm, und da könnte man es ja mit eurem Tool irgendwie viel besser einschätzen. Also super Projekt. Ähm, wie seid ihr denn auf Rust fürs Backend gekommen? Das ist ja schon eher vielleicht eine etwas ähm, außergewöhnlichere Entscheidung. Die meisten entscheiden sich ja zum Beispiel für Python. Also Python ist eine, eher eine Anfängerorient oder für alle, ähm, aber passt auch für Anfänger. Und Rust ist ja schon eher ein bisschen komplexer. Hattet ihr damit schon Vorerfahrung und dann dachtet ihr, stürzt euch da jetzt einfach mal rein? Also das andere, okay. Also ich habe hab halt in den letzten Monaten sehr viel privat halt mit Rust verbracht und ich habe halt schon mitbekommen von allen möglichen Ressourcen und Videos und was auch immer, dass halt dass das halt sehr beliebten Serverbereich ist und da wohl, wohl dann, und, und das ist, das ist auch irgendwie logisch, weil es sehr schnell ist und gleichzeitig halt, halt so ist, dass man eine, Gleichzeitig auch sehr, sehr einfach dafür zu sorgen, dass das nicht ganz abstürzt. Ähm, ja, und, deswegen, und ähm, deswegen war es für mich eine ordentliche Wahl. Natürlich ist es so, natürlich ist es, dass es, natürlich, diese Frage zwingt dann leider, also, leider weil das sehr, sehr genau zu arbeiten, was halt für so eine Demo wie hier manchmal relativ auch eng werden kann. und zum Glück hatten wir hatten wir sehr, sehr sehr sehr gute Hilfe, ähm, die, schon, die auch mit selben, selben Technologien, die wir jetzt benutzt haben, aus zufälliger Erfahrung hatte, ähm, die dann, ähm, ja und so kam und so recht äh, schon recht gut mit Sachen zurecht. Ähm, und ähm, vor allem ist ja das so, dass vor allem das ist der Vorteil, warum man das benutzen soll, warum man das für so gut benutzen kann, ist halt, dass jetzt erstmal jetzt theoretisch dieses Projekt dieses Projekt sehr gut ausweiten könnte und und man, man das, das backern sollte man eigentlich ohne große Arbeit jetzt auf eine, auf, ähm, auf eine, Skala, auf eine Skala machen können, wo Tausende, wo tausende Anfragen pro, pro Stunde ankommen. Das sollte, das sollte mit einer halbwegs guten Hardware das gleich gut hinkriegen, weil einfach RAST so effizient arbeitet. Verrückt. Hm? Du hast ja auch gerade gesagt, dass du jetzt äh, zu Hause ein bisschen Rust programmiert ähm, Ich weiß, in der jugendheit community gibt es... Hm. Community gibt es dann ja doch einige Leute, die relativ äh, Rust-affin sind. Äh, wenn man euch helfen möchte oder wenn man vielleicht auch Daten beisteuern möchte, zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe und denke so, oh mein Gott, heute sind die Gurken wirklich besonders teuer, ähm, könnt, habt, ist euer Projekt auf GitHub? Könnte ich zum Beispiel irgendwie Daten eintragen? Ist sowas auch noch für die Zukunft geplant? Also um, aktuell ist das ganz einfach nur ein Daten, eine Datenbank, die also die da der, der ist. Da kann man natürlich auch, wenn man die richtigen Werkzeuge kennt und umgehen kann, auch das Rett eintragen. Natürlich werden ob die, natürlich was da haben wir einfach auch schon darüber diskutiert, das wäre das natürlich, dieses, natürlich hier bei in diesem, in diesem hier bei diesem ähm, während hier natürlich zeitlich ähm, niemals möglich gewesen, aber äh, sagen, wenn das Ganze jetzt ein richtiges, wenn, wenn das Ganze ausweiten würde, wäre es natürlich eine sehr, sehr, sehr, sehr schöne Sache, das genauso wie Wikipedia zu machen, eine, also eine Kraustrost-Sache ähm, zu machen, wo man einfach sagt, wo man die Schnittstelle nur dann noch, dann noch ähm, Schreibzugriff einbaut. Ähm, da muss man in den Moderatorn, aber ja, auf jeden Fall, das, das wäre natürlich wieder ein riesen aber dann kann man, das, das ist eine super Sache, wenn man einfach eine Webseite den Edit-Knopf hätte, wo man sagt, hey, ich habe eine Gurke gefunden, die kostet hier 3 <lacht> Euro. Ähm, die ist Bio und ähm, die ist Bio und Bio und Fairtrade Trade. Ähm, und ähm, das sind und die gibt es hier bei Edeka oder bei wo auch immer man ist. Ähm, und so kann man dann halt ähm, und das wäre natürlich optimal für Und das war auch unsere Idee. Und wenn wir das Ganze erwähnen, wenn wir jetzt zwei Wochen für Zeit hätten, dann können wir das bestimmt noch einbauen. Super cool. Vielen Dank. Ich möchte euch noch auf ein Projekt hinweisen. Genau vor ziemlich genau einem Jahr waren wir auch hier schon in Tüchtig. Wurden da vor einem Jahr begleitet von Sandra Trostel, Filmemacherin. Die hat hier ganz viele Teilnehmende, aber auch Mentorinnen interviewt, hat daraus dann ganz tolle Filme geschnitten. Und diese Filme sind zusammen mit einer Umgebung, in der man sie entdecken kann, die Alpaca World. Die ganze Alpaka-Geschichte hat Liv ja schon ein bisschen angeteasert, deshalb heißt er auch diese Welt Alpaka World. Es ist ein 2D-Spiel, kann man sagen, im Browser. Es äh, funktioniert mit äh, Work Adventure, einem Tool, was ja auch zum Beispiel in, bei CCC-Veranstaltungen oft zum Einsatz kam jetzt in den äh, letzten zwei, drei Jahren. Ähm, wenn ihr auf jugendhack.org Alpaka World geht, könnt ihr euch da durchbewegen, könnt diese Solarpunk-Farm entdecken. Also so ein bisschen eine futuristische Idee, die aber sehr ökologisch ist und könnt da ähm, Leute wie Payovo zum Beispiel treffen und andere, die ihr vielleicht auch hier schon gesehen habt und könnt sozusagen ihnen ein bisschen über die Schulter schauen, was sozusagen ihre persönliche Geschichte und Verbindung mit Jugendtakt ist. Das sozusagen als Tipp für alle hier und für alle zu Hause, wenn unser Stream vorbei ist, aber man noch ein bisschen Bildschirmzeit heute am Sonntag reinhauen will, dennoch einfach mal durch die alpaka wollt gehen und man kann sich da auch begegnen. Also wenn da mehrere Leute gleichzeitig online sind, dann kann man auch mit allen Leuten in den Kontakt kommen. Genau, da kann man dann auch, also es gibt so, so kleine so Sprachräume, kann mhm. man äh, genau miteinander sprechen. Und die Alpaca World ist, finde ich, vor allem sehr schön designt. Also ich finde, wenn man da mal guckt, äh, ich weiß nicht, wie gut man das gerade im Stream sieht, was zum Beispiel oben wird es ein bisschen so graffitit an so ein ähm, so Haus. Und sonst ist es, finde ich, auch alles sehr liebevoll gestaltet. Das haben, glaube ich, auch sehr viele MentorInnen mitgemacht. Ähm, und die nächste Gruppe hat sich auch so ein bisschen von Gestalten inspirieren lassen. Und genauso wie die Alpaka-Welt irgendwie so eine Ausstellung ein bisschen von äh, Jugendhack-Leuten und der Geschichte ist, ähm, so hat diese Gruppe sich inspiriert und das Ganze in 3D gemacht. Und äh, genau, wir freuen uns sehr, ähm, eure Gruppe zu sehen. Hier heißt die noch VA Kunstausstellung, es tut mir leid. Ihr habt euch gerade noch umbenannt, ihr heißt jetzt V-Art. Ähm, genau, mm. Bühne frei. So, perfekt. Okay, um, erstmal vielen Dank. Um, genau, wir sind v -Art. Um, hier ist Louis, Lou, Alex ähm, und Lea. Um, und ja, wir zeigen uns, äh, euch einfach, was wir dieses Wochenende mach, gemacht haben. Um, genau, die Idee war einfach, so eine VR-Kunstaufstellung zu machen, um, wo Benutzer äh, ihre eigene Zeichnungen post, äh, posten, posten können, um, es gibt ein Bewerbungssystem äh, mit Swipen, ähm, Info über den Künstler oder Künstlerinnen, Uh, Copyright und Kamera- und Galeriezugriff. Uh, Prozess und Meinung. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Will jemand was dazu sagen? Okay, um, auf jeden Fall. Um, uh, unserem Thema war Kunst und Kultur. Und wir dachten, wir könnten Kunst mit Technik irgendwie verbinden und einfach eine Galerieaufstellung zu machen. Es kam zuerst als normale VR-Galerie und dann kamen mehr Ideen, äh, das mit den äh, Swipen, das mit den selber Bilder hochschlagen. Also es war ganz viel Brainstorm und am Ende war es halt so. Ähm, Probleme, na ja, wir wissen alle, ich glaube Teilnehmer und Mentees können mir na ja, Recht geben. Jugendhack ist nicht nur Alpakas und Mate, es ist auch sehr viel harter Arbeit. Um, und zum Beispiel, wie ich, und ich glaube, ein paar Leute hier sind nicht so gut im Programmieren und haben auch welche Probleme. Das war wirklich so ein Rollercoaster, voll Emotionen, voll Stress. Aber am Ende haben wir alle was gelernt, voll coole Leute kennengelernt. Und ja. Also, äh, Probleme waren, die VR-Engine in Unity zum Laufen zu bringen. Es war kompliziert, aber wir haben es am Ende geschafft. Leider können wir keine Live-Demo machen, weil Oculus das nicht erlaubt. Also wir hatten die Kapazitäten dazu nicht. Ähm, die Datenbank zu machen war auch etwas schwerer mit PHP. Ja, ja PHP war nicht so nett. In der Website hatten wir vor allem auch viele Probleme mit PHP und der Verbindung zur Datenbank. Und dann noch Probleme mit der Datenbank und Verbindung zu Unity. Und noch Probleme mit Unity und der Verbindung zur Datenbank zurück. Und das gleiche mit der Website. Ja. Als Tools haben wir Visual Studio Code benutzt. Dazu noch eine Datenbank in in einem unbekannten Programm. Dann haben wir noch Unity und Blender benutzt. Genau. Ähm, zum Design. Ähm, wir haben es bei Unity gemacht und ein paar Sachen vom Blender da reingemacht. Ähm, ich mache es mal größer, so könnt ihr es sehen. Äh, so sieht es ungefähr aus. Ähm, natürlich ist es leer, weil keine Benutzer äh, ist noch nicht die Bilder ähm, hochgeladen haben. Wie man sieht, äh, das sind drei Minisofas sofas ähm, und äh, es ist ganz gut gebaut, Das sind Säulen, äh, der Fußboden hat eine ganz coole Text, äh, Textur äh, und es gibt sogar eine Rampe und einen zweiten Stock, also äh, ganz modern hier. Ähm, ja. Äh, genau, zur Webseite, ähm, da man das hier nicht so ganz erkennen kann, habe ich, oder haben wir ähm, ein Bild gezeichnet, um es besser darzustellen. Ähm, wir haben auch, auch ein Beispiel mitgebracht und zwar die liebe Liv hat ein Bild gemalt. Das ist das hier. Ähm, sie hat uns die Webse äh, hat sich die Webseite angeschaut und wusste erst nicht, was sie tun soll. Deshalb hier das, ähm, die Erklärung. Ähm, hier unten kommt man zur Kamera. Da kann man die Kamera öffnen und ein Foto schießen oder ähm, die Galerie öffnen. Ähm, das hier ist ein Projekt für die Zukunft. Da kann man vielleicht noch die gelikten Bilder anschauen. Ähm, ja, hier oben kann man äh, bei den drei Punkten dann die Infos anschauen. Ähm, wer es gezeichnet hat, also in dem Fall die Liv. Wann? Ich denke gestern Abend. Ähm, und die Copyright-Infos, ähm, ähm, wenn man nach rechts swipet, kann man hier ein Herz sehen, das soll Liken darstellen und das hier nicht disliken, das ist ein bisschen disrespektvoll, aber ja, genau. Alex, willst du noch was dazu sagen? Ja gerne, ich war sehr viel mit PHP unterwegs und dem Uploaden der Bilder, das macht man hier auf diesem Knopf, den ich gerade nicht zeigen kann wahrscheinlich, weil es außerhalb ist. Ähm, wenn man auf den Knopf draufdrückt, kommt man auf eine Extra-Seite, wo man äh, durch, seine, äh, durch seine Dateien browsen kann und ein Bild auswählen kann, was man dann zu, auf, einen, auf eine Datenbank uploadet oder auch selbst ein Foto schießen. Und dann wird, sollte es, Betonung auf sollte, weil es viele Formate werden nicht unterstützt, äh, hochgeladen werden auf die Website und auf äh, das jüngliche Projekt. Ach so, okay. Das war so ein Mini-Extra-Projekt. Ähm, wie ihr da schon davor gesehen habt, ihr habt die Mini-Sofas gesehen. Äh, wir haben die 3D gedruckt äh, und kleine Schlüsselanhänger gemacht. Ähm, total niedlich, total schön. Ähm, wir dachten, das wäre so eine Art Merch. Und wie gesagt, das war irgendwie der Highlight von <lacht> der ganzen Galerie, äh, wie man da sieht. Ähm, ja. Okay, also daher, dass wir nicht Oculus. Okay, äh, darf eine Person, wer möchte, einmal ausprobieren? Okay. Ich rum. Ähm, also ich kann euch erklären, was er sieht. Gerade sieht er wahrscheinlich nichts, ähm, <lacht> aber jetzt sieht er vielleicht was. Er steht jetzt in der riesigen Galerie, da sah es vielleicht nicht so groß aus, aber es ist sehr, sehr groß. Man ist vielleicht so groß wie die, wie die Sofas. Ähm, aus irgendeinem... also... Wir haben schon ein paar Bilder einfach angehängt an die Wände. Er sieht's gerade. Aus irgendeinem Grund ist es Obama geworden. Es gibt keinen Grund. Äh, da hängen ganz viele Bilder von Obama. Dann gibt es noch, kann man da runterfallen? Würde ich nicht empfehlen. Und ja, das, das war's eigentlich. Willst du mal beschreiben, was du siehst? Krieg ich ein Mikrofon? Ja. Ich finde super. Also ich sehe hier mindestens siebenmal Obama im Auto. <lacht> Und das Lightning McQueen, äh, ja, es ist alles ziemlich groß hier drin. Die Sofas sind auch irgendwie sehr verschreckend von der Größe her, aber sie sehen auch sehr einladend aus. Vielen Dank, Dankeschön. Danke. Das, man, man hätte dabei sein müssen, oder? Ja, man hätte dabei sein müssen. Ja, vielen Dank, dass ihr mich als Beispiel genommen habt. Ich glaube, ihr habt meine Zeichenskills leider immer noch besser dargestellt, als sie eigentlich war. Also ich finde, ihr hättet in der Demonstration mir auch ein Slide geben können. Aber ist schon okay. Ähm, ja, Super cool. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, dass ihr was mit Virtual Reality machen wollt? Um, oh, okay. Um, naja, wir haben so einen Brainstorm gemacht und ich interessiere mich voll da drin ähm, und habe das so als Idee vorgeschlagen. Ähm, ich habe noch nie damit gearbeitet, aber ich glaube am Ende ist es ganz cool geworden. Es tut mir leid, dass Sie nichts sehen konnten, was <lacht> <lacht> ähm, aber versprochen, es ist voll cool. <lacht> ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, es war erstmal diese Galerie-Idee ähm, mit dieser VR-Welt ähm, und dann kamen halt noch mehr Ideen und noch mehr Ideen und noch mehr Ideen. Und am Ende würde es halt das. Und ja, will noch jemand was dazu sagen? Nein. Super cool, vielen Dank. Kann man, äh, ja, wie gesagt, das ist euer Merch. Habt ihr dann auch die Datei von? Kann man sich auch selber drucken, falls man auch wie äh, art merch möchte? Naja, ja, wir haben die Datei. Wir ähm, gerne, wer ein Mini-Sofa will, ähm, kommt gerne zu uns. Die sind total stylisch. Ähm, es kommt in verschiedenen Farben. 1,99 Euro. <lacht> <lacht> ja, danke schön. Ja, vielen Dank euch. Super, super Kein ja. Projekt. Ich mache einfach mal. Nee. So, Katja kommt wieder auf die Bühne. Es gibt nämlich nicht nur ein Lab. Da liegt dein Mikro sondern ganz viele. Erzähl uns doch mal kurz noch was über die Labs. Äh, darf ich mich wieder zu dir stellen, zu Bitte euch? Bitte doch. Äh, genau, wir haben nicht nur ein Lab in Berlin, wir haben noch 21 weitere Labs. Bundesweit und äh, ihr kommt ja auch nicht alle aus Berlin, deshalb schaut gerne, ob bei euch vielleicht ein Lab in der Nähe ist, denn auch da gibt es Workshops und Open Labs, wo ihr eure Projekte weiterführen könnt. Und... Ähm, Genau, falls jetzt jemand hier aus Hamburg dabei sein sollte und denkt, Mensch, in Hamburg gibt es ja noch gar kein Lab. Kleiner Teaser, da wird es ein Lab geben ab nächstem Jahr. Und darüber freuen wir uns sehr. Ähm, denn jetzt hoffen wir, dass äh, ihr, egal woher ihr kommt, in der Nähe etwas für euch findet. Super, danke dir. Und eine Frage noch an dich. Wir wollen doch nächstes Jahr nicht nur in Hamburg, sondern wir wollen noch mehr Labs. Oder? Wir wollen noch mehr Labs, aber mhm. also... Also man kann sich bei uns melden, oder? Man kann sich bei uns melden, okay. aber Hamburg, Hamburg steht. Genau, aber wenn jetzt noch jemand eine Idee hätte, einfach mal anrufen oder so, oder? Anrufen kann man immer. Perfekt. Ich, ich gebe zu, Bayern sieht natürlich noch ein bisschen leer aus, also... Ich wohne zufällig in Bayern, also, falls jemand Lust hat, äh, mitzumachen. Ähm, ja, wenn man äh, so, ich würde sagen, das nördlichste Lab ist wahrscheinlich Schwerin und das südlichste wahrscheinlich, oh, Ramsburg. Ja. ja, ich glaube, wenn man dazwischen fahren würde, würde man ganz schön müde werden nach einer Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange man da wahrscheinlich fährt. Wahrscheinlich schon so, so gute so acht, neun Stunden, würde ich denken, wenn nicht sogar noch länger. Ähm, da wäre es ja eigentlich total gut, wenn man nicht selber fahren müsste sondern wenn irgendwer zu Hause sitzen könnte und einen vielleicht fernsteuern könnte, dann könnte ich selber im Auto sitzen, aber vielleicht vertraue ich keinen selbstfahrenden Autos, aber meine Eltern fahren gut Auto, die könnten mich ja einfach ferngesteuert fahren. Und so ein, das Team hat es ein bisschen nachgebaut. Sie haben ein selbstfahrendes Auto, ein ferngesteuertes Auto, das sie das ganze am Wochenende selber hergestellt haben und genau, sind auch alles erstmal bei Jugendtag dabei. Willkommen, Gruppe Selbstfahrendes Auto. Ja, wir haben ein Auto gemacht. Wir sind mark Josh und André. Ich habe gemacht äh, Rad äh, in Special Program und 3D Printer gemacht. Äh, zwei äh, Rad ist große und äh, zwei, Rad ist, äh, Darum, äh, zwei Rad ist kleine Darum müssen zwei Rade klein drehen. Ja, da, da, äh, das ist Karussie. Äh, unser Auto hat. Äh, hat äh, Le Lenkung und vier Räder. Äh, wir haben das gemacht mit äh, Zeichnung und äh, Lasercutter. Äh, ja, ähm, äh, ich war für die Programmierung des, ähm, ja, dass das Auto bewegt zuständig. Das haben wir gemacht durch ein ESP32 ESP und ein ähm, Motor Shield, glaube ich heißt das. Ähm, und dann haben wir die mit ähm, MicroPython programmiert. Ähm, ja. Wenn man. Ähm, äh, äh. Ja, also. Ähm, das haben wir dann auf den ESP32 ge äh, gespeichert. Und wenn man jetzt auf Boot drückt, dann äh, zuerst anschalten. Also, wenn man auf Boot drückt, dann würde man jetzt ein bisschen warten müssen. Das ist nicht fertig programmiert. Dass Fährt jetzt immer nur in eine Richtung, aber da geht der Motor an. Äh, der Motor hier dreht sich dann und dann wird ein Gummi, ein, dieses Gummi hier dran befestigt, wodurch sich dann die Reifen drehen könnten. Und ähm, hinten, hier hinten, ist dann ähm, Lichter, die machen eigentlich gar nichts, aber sie sehen halt cool aus und dazu haben sie noch hinzugefügt. Ja. Und nach 30 Sekunden sollte es ausgehen. Das sollte jetzt ziemlich gleich sein. Ähm, ja. Vielen Dank für so eine coole Präsentation, dass wir es auch mal sehen durften. Ähm, wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr vorher schon mal mit einem 3D-Drucker gearbeitet? Äh, nein, ich glaube... Wir haben gemacht äh, nur äh, Radar mit 3D-Drucker und alles mit äh, Laserkutter. Und ähm, habt ihr jetzt in der Zukunft, vielleicht wenn ihr nochmal zu Jugendhack geht, habt ihr dann ähm, wieder vor, was mit dem 3D-Drucker zu machen? In der Zukunft? Ja, also ich finde 3D-Drucker sehr cool und man kann damit auch sehr viel machen. Also ungefähr die Hälfte von dem, was wir hier haben, ist ja 3 gedruckt und äh, ja, also wahrscheinlich schon. Dann hoffe ich, ihr kommt bald wieder. Ähm, und dann, ich glaube, es passt nämlich gut zu der nächsten Slide, deshalb habe ich, äh, ich hoffe, ihr kommt bald wieder, zum Beispiel zu den nächsten Events in Linz, Köln oder München ähm, und könnt dann dort äh, vielleicht noch mehr 3D drucken und lasercutten, das wäre ja total schön. Genau, willst du noch weiter zu den genau. Events sagen? Genau, Dankeschön erstmal an euch. Ich habe eben mal nachgeschaut und habe dann auf diese Folie die, die Anmeldefristen geschrieben. Ähm, Linz in Österreich äh, findet bereits in drei Wochen statt und da ist die Anmeldefrist heute um Mitternacht. Also wer da unbedingt hinfahren will, ähm, sollte sich heute noch unbedingt anmelden. Köln ähm, ist eine Woche danach, da endet die Anmeldefrist morgen. Das ist irgendwie sehr individuell also. Und dann haben wir noch München als Event, hast du ja gerade schon gesagt, da habe ich die andere Frist gar nicht draufgeschrieben, weil die irgendwann im November ist, das heißt, da ist richtig viel Zeit noch. Und dann ist das jugendhack Jahr, was die Events angeht, auf jeden Fall beendet. Wir haben ja von Katja gehört, in den Labs geht es weiter und dann irgendwann, wenn wir im neuen Jahr sind, verkünden wir dann auch wieder die Termine für alle anderen Städte nächstes Jahr. Genau, ähm, wir hoffen natürlich, dass uns Corona da keinen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, und daran habe ich ehrlich gesagt auch als erstes bei diesem Projektnamen gedacht, Virensimulator. Ähm, aber das Gute ist, es sind gar keine Coronaviren, es sind Computerviren, was natürlich sehr viel besser ist. Ähm, und ähm, Gruppe gibt eine kleine Einschätzung darüber, wie fit man denn eigentlich ist, Viren zu erkennen. Was, glaube ich, wichtig ist, weil wir denken immer alle, wir können es total gut, aber vielleicht klicken wir dann doch auf Links. Ähm, genau, und das versucht diese Gruppe uns spielerisch ein bisschen weiter beizubringen. Bühne frei. Genau, wir sind das Team Viren-Simulator. Wir sind Alex, Arne, Halil, Jakob, Luca, Mario, Steffen, Thomas und ich, Finn. Das Problem, was wir behandelt haben, ist, dass viele Menschen nicht wissen, wie man Viren erkennt und wann man sich halt online was einfängt. Ähm, das Endprodukt ähm, ist eine Seite, ähm, wo, man, ähm, ein, wo das ein, die ein Test ist, ähm, der, womit man, wenn man, also da gibt es, ähm, äh, ja, ähm, Ähm, hier ähm, sieht man äh, Browser, äh, E-Mail und Explore. Äh, wenn man darauf drückt, ähm, kommen verschiedene Sachen, äh, zum Beispiel bei E-Mail, e e dann äh, sieht man äh, ähm, verschiedene Sachen und hier wenn, kriegt man eine E-Mail, ähm, womit man, wo, wenn man sieht zum Beispiel, äh, Sie haben eine Million, eine Million Euro gewonnen, äh, drücken Sie mal auf den Link, so ungefähr. Ja. Genau, wir haben dafür eine Webseite gebaut, wie gerade schon gesagt wurde, mit HTML, JavaScript und CSS. Für CSS haben wir auch das freie bootstrap framework benutzt. Ja, genau. Ähm, unser Backend funktioniert mit Python, weil es schnell und leicht zu bedienen ist. Ähm, unser Webserver läuft auf flask oder Flask, weil es ähm, auch einfach zu bedienen ist und ähm, simpel. die Datenbank habe mit SQL Lite 3 gemacht. Da drin werden Nutzerdaten gespeichert und die Ergebnisse. Ja. Ja, also wir wollen euch jetzt mal ganz kurz eine Live-Vorführung geben. Wenn man auf die Seite geht, hat man halt erstmal so eine Startseite, wo man dann den Test starten kann. Dann bekommt man, kommt man halt hier auf den Desktop wo man die verschiedenen Icons sieht und da wir jetzt wenig Zeit hatten, haben wir nur ein paar fertiggestellt. Ja. Und dann haben wir hier zum Beispiel, auf, wie gesagt, auf den E-Mails, dass man da auf verschiedene E-Mails gehen kann und dass es da halt auch verschiedene E-Mails gibt, mit, wo es Fallen gibt, wo es Viren gibt, die man sich dann rein theoretisch runterladen könnte. Und da wird einem auch gesagt, wenn man da einen Fehler gemacht hat und dann nach einer bestimmten Zeit kommt man dann auf eine Endseite. Hm? Nach eineinhalb Minuten. hier sieht man auch noch mal verschiedene Sachen. Also wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Da kommt man am Ende halt auf die Endseite, wo einem dann gesagt wird, wie viele Viren man sich eingefangen hat, wie viele Cookies man hat und auch wie viele Fischenattacken man zum Opfer gefallen ist. Und wir hatten jetzt hier in dem Beispiel drei. Genau, Ausblicke in der Zukunft wären natürlich noch mehr Apps, weil es gibt ja verschiedene Arten, wo man so ein paar Viren bekommen könnte und das dann auch auf einem Server zu hosten, sodass man das einfach frei im Internet machen könnte und ein bisschen sicherer noch das Ganze. Genau, zum Schluss bedanken wir euch, uns bei euch fürs Zuhören und auch bedanken wir uns bei unseren Mentorinnen Gabriel, Timo und André, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen und beim gesamten Jugendhack-Team. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist ja schon ganz schön. Angst einflößendes Thema kann ich mir vorstellen für viele, wenn jetzt eure Eltern oder eure andere erziehungsberechtigte Freunde, Verwandte zu Hause sitzen. Die denken dann so: Oh, das ist ja Jugend -hackt. So denken, glaubt die, so müssen, muss man so mehr über Viren sprechen und über Hacken. Was denkt ihr? Ist, ähm, also ist das wichtig, dass, ihr, dass man darüber noch mehr aufklärt? Also ich glaube, wir denken auf jeden Fall, weil heutzutage ist ja alles vernetzt oder sehr viel und es wird immer mehr. Und da kommen auch immer mehr Möglichkeiten, wo man sich sowas reinziehen kann. Und gibt es was, wo ihr denkt, so da kann man vielleicht, wenn man selber sich nicht so sicher ist, ob das ein richtiger Link ist oder sowas, habt ihr irgendwie so einen kleinen Tipp, womit man sich bei irgendwas gucken könnte, ob das wirklich stimmt? Bei E-Mails einfach warten. Wenn es wichtig ist, wird es ja wahrscheinlich nochmal irgendwann kommen. <lacht> Das stimmt, total gut. Und oft ist es jetzt ja zum Beispiel auch, dass es so kleine Rechtschreibfehler gibt oder sowas, wenn man nach Link, dass es dann vielleicht Google mit EL oder sowas ist statt LE oder sowas. Ähm, genau, so, auf sowas kann man ja auch mal total gut achten. Aber voll gut ist es, so, dass, dass ihr das nochmal gesagt habt. Dann ist, sind wir jetzt, glaube ich, alle, alle ein bisschen schlauer und klicken hoffentlich nicht auf so viele Links. Vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich mir meinen Kollegen Nils mal auf die Bühne, der sich ein Mikro da am Tisch holt und euch jetzt was über unsere erste Jugendhakt-Konferenz erzählt. Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also das hier ist ja einer unserer Hackathons, das klassische Event von Jugendhakt. Ihr habt auch schon gehört, es gibt Labs bei uns, äh, 22 in ganz Deutschland. Und mit dieser Konferenz wollen wir im Grunde ein neues Format starten. Und das Ziel ist so ein bisschen, ähm, dass wir ähm, euch, also unsere Jugend Tech-Community, Menschen zwischen 14 und 25 Jahren ähm, versammeln, um über ähm, Themen zu diskutieren, die, ähm, die wir für wichtig halten oder die auch ihr selbst äh, immer wieder äh, als Thema habt in euren Projekten. Und ähm, das werden wir tun am 17. und 18. November in Dresden auf einer auf der ersten Konferenz, die wir äh, mit dem Titel Beyond Code haben. Und äh, da könnt ihr äh, immer noch teilnehmen. Die Anmeldung läuft vom 17. Mittags treffen wir uns zusammen mit insgesamt 80 Leuten in den Technischen Sammlungen in Dresden und werden dann diskutieren bis zum nächsten Nachmittag. Und es geht darum, Forderungen aufzustellen, die wir an die Politik übergeben wollen. Und wir haben zwei ganz wichtige Themenbereiche, in denen es jeweils dann Diskussionsgruppen gibt, die am Ende Forderungen erarbeiten. Und das ist zum einen digitale Bildung oder zeitgemäße digitale Bildung, weil wir gemerkt haben, gerade durch Corona, dass in Schulen digitale Bildung noch ganz, ganz kleinen Stellenwert hat, viel kleineren, als wir eigentlich finden, dass es das haben müsste. Das heißt, wir haben Expertinnen eingeladen, die äh, mit euch gemeinsam diskutieren werden und Forderungen erarbeiten werden, äh, wie zeitgemäße digitale Bildung, vor allem in der Schule, aber auch im außerschulischen Bereich, aussehen soll. Und das zweite große Thema, äh, um das es gehen wird, ist künstliche Intelligenz. Einfach weil das ein Bereich ist, in dem es mittlerweile ganz viel Entwicklung gibt und das sehr prägend sein wird, auch für die nächsten Jahre. Jetzt gerade wird im Europäischen Parlament eine Verordnung erarbeitet, die ähm, European Artificial Intelligence Act genannt wird und wo sozusagen festgelegt wird, wie künstliche Intelligenz in Zukunft auf dem europäischen Markt eingesetzt werden kann und darf. Und das findet so da statt und es braucht eigentlich eine breite öffentliche Diskussion. Ähm, und die gibt es nur zum Teil und Jugendliche haben da mal ganz wenig zu sagen zu, obwohl ihr diejenigen seid, die vor allem dann in dieser Zukunft leben werden, in der eben künstliche Intelligenz ganz selbstverständlich oder auch nicht äh, eingesetzt wird. Von daher meine Einladung, unsere Einladung an euch nehmt teil an Beyond Code von 17. Äh, bis 18. November äh, ihr könnt euch über unsere Webseite anmelden, ähm, wie immer bei unseren Events sind, ist die Anfahrt kostenlos, die Übernachtung, die Verpflegung es wird, glaube ich, auch einfach Spaß machen, dabei zu sein. Ihr seid herzlich eingeladen und ja, wir haben die Altersgrenze ein bisschen angehoben. Also es ist nicht mehr nur Jugendliche, sondern junge Menschen. Also bis 25 seid ihr herzlich eingeladen. An alle zu Hause, die jetzt denken, oh, da würde ich aber auch gerne teilnehmen, ihr seid auch herzlich eingeladen. Allerdings müsst ihr die Anreise und die Übernachtung selbst bezahlen. Ihr könnt euch aber trotzdem genauso anmelden über die Webseite und wir freuen uns auch über Erwachsene, die sich... Für diese Themen interessieren und die sich vor allem auch für jugendliche Perspektiven auf diese Themen interessieren. Ich glaube, das war es soweit. Und falls ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne dann nach der Präsentation zu mir kommen und ich erkläre euch gerne, was wir genau vorhaben. Vielen Dank. Vielen Dank, no, wäre ja, Ich war noch nicht so weit. Oh. <lacht> wäre ja eigentlich auch ganz schön, wenn man vielleicht welche von euch wieder sieht. Also ich bin wahrscheinlich auch da und das ganze Berliner Team ist natürlich auch da. Genau, und ein der Themen ist ja Digital Literacy, wo es ja einerseits darum geht irgendwie, wie kann man ähm, Bildung äh, auch mit Technik verknüpfen, aber auch so, wie kann man gut über Technik lernen und wie ist das sinnvoll, wie klärt man darüber auf. Was gibt es für gute Dienste? Einfach solche Sachen, die man irgendwie in der Schule leider selten noch irgendwie bespricht. Wie sollten Lehrer ausgebildet, LehrerInnen ausgebildet werden? Wie digital sollte unser Unterricht sein? Diese ganzen Fragen fallen auch alle unter Digital Literacy. Und damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt, die Gruppe Learn It, die eine Online-Plattform zum digitalen Selbstlernen entwickelt hat. Und ähm, genau, was dann auch ist, ist ein sehr, sehr schönes Werbevideo. Und ich glaube, darauf freuen wir uns jetzt alle schon, die es gestern schon gesehen hat. Ähm, also viel Spaß und äh, genau, viel Frei. Uh, hallo Leute, unser Projekt heißt Learn It und die Slogan dazu ist Make the Past You Proud. Äh, es heißt so, weil äh, die Vergangen-Du war schlechter an so einem Fach oder sowas und jetzt, ist es äh, jetzt bist du besser in diesem Fach und jetzt ist der Vergangenheit, Vergangen-Du, Proud auf dich. Oh, morgen schreiben wir schon einen Test, aber ich habe mich gar nicht verstanden. Was soll ich jetzt machen? Hey, kannst du die Website lernen? Nein, was ist das? Komm, ich erkläre es. Learn it ist eine Website, die Lernvideos hat, digitale Arbeitsblätter, digitale Nachhilfe, Online-Konferenzen und am besten eine Online-Community. Oha, das ist zu gut, um wahr zu sein. Kostet es bestimmt teuer, oder? Nein, ist es nicht, weil wir verlassen uns auf die Spenden unserer Benutzer. Oha, das fing dann voll cool an. Learn it! Make the past you proud! Uh, unser Team ist, uh, besteht aus vier Leuten. Millie, die leider heute nicht da ist. Uh, sie ist gestern früher gegangen. Ich glaube, sie hatte Bauchweh. Uh, die andere Person, die auch in die Video war, heißt Bau. Sie hat den Frontend gemacht. Oh, und ich habe vergessen. Millie hat den Layout gemacht. Myla hat äh, sich um das Design gekümmert und außerdem äh, unser Branding gemacht. Und Laura hat den Backend gemacht. Uh, die Technolo ja, Technologien, uh, Frontend, Hat, wir haben HTML benutzt, CSS, Bootstrap und Javascript. Die Tools, welche wir fürs Backend benutzt haben, uh, waren Node.js, uh, Express und SQLite für die Datenbank. Uh, das Problem, also der Grund, warum wir uh, darauf gekommen sind, ist, ist, weil ihr wisst alle, wie es sein ist, uh, wenn die lernen sehr schlecht etwas erklären und wenn ihr zum Beispiel einmal, einmal Mathe verpasst, versteht ihr gar nichts. Ich meine gar nichts. Und die Unterrichtschaft vor Test wiederholen. Man muss immer manchmal so ein YouTube-Video an die letzte Minute vor der Test schauen, um, halb, um alles zu verstehen, aber man kriegt immer noch so ein... Drei, vier. Und ja, deswegen haben wir das erstellt, damit es leichter sein ist, ja, um zu lernen. Uh, unsere Lösung uh, ist auf dem Video. Uh, es, es gibt Lernvideos, digitale Arbeitsblätter, die sehr gut für die Bäume sind, uh, digitale Nachhilfe, Online-Forum und ein Netzwerk für Veranstaltungen, so Events. Genau, das lässt sich auch ganz gut unter dem ähm, unter dem Wort Open Educational Researches zusammenfassen, denn wir wollen kostenlos sein und äh, für alle zugänglich und wie auch im Video erwähnt, ähm, wollen wir dann uns mit Spenden ähm, finanzieren. So, jetzt haben wir eine kleine Live-Demo ähm, und zwar viele Sachen ähm, haben wir geplant, wir hatten jetzt nur äh, ein Wochenende Zeit und haben deswegen den Fokus darauf gelegt, Arbeitsblätter zu teilen. Und jetzt haben wir hier immer dieses Beispiel. So. Also, äh, ich bin jetzt äh, in der Rolle einer, einer Lehrperson und möchte zum Beispiel ein, äh, einfach ein, ähm, ein Arbeitsblatt hochladen zum Thema Politik. So. Ähm, das gehört zum Fach. Ah, gibt's nicht, okay. Dann sind wir mal kreativ. <lacht> Und äh, jetzt wähle ich noch dieses, diese Datei aus. Die Datei wurde nun von dem Backend, von unserer Anwendung, verarbeitet. Und wir haben einerseits äh, sie kategorisiert, also mithilfe des Fachs jetzt äh, nicht ganz richtig, da müssen wir auch nochmal dran, dass, dass Lehrer da, wenn sie einen Fehler machen, dass wir das vielleicht mit einer KI vielleicht erkennen können. Ähm, auf jeden Fall wurde das jetzt ähm, kategorisiert in unserer Datenbank und als nächstes kann man die Datei, Datei runterladen. Ähm, genau. Das ähm, ist jetzt ein, ähm, ein Link zu unserem Server und ähm, in Zukunft werden wir da auch noch ein äh, Frontend davor bauen, damit man das auch als User tun kann. Ja. Einen Moment. So. Ähm, außerdem haben wir auf unserer Webseite Kategorien ähm, für jedes Fach. Und dann kann sich der, der User am Ende ähm, aussuchen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel ein Arbeitsblatt äh, für das Fach Englisch auswählen, dann sucht man sich das hier an der Seite raus und kann dann ähm, die entsprechenden Arbeitsblätter dazu sehen. Das äh, weiß natürlich nicht alles, was ähm, unsere App am Ende haben soll. Ähm, unsere Ziele sind es noch äh, Videos einzubetten, ein ähm, Forum zu bauen, sowie einen Kalender für Events wie auch zum Beispiel JugendHackt, weil ähm, Informatik ist auch äh, ein Unterricht, <lacht> den man nicht vernachlässigen sollte, meiner Meinung nach. Und ähm, genau, den wollen wir auch noch da umsetzen. Uh, und ja, das war unser Projekt Learn It! Make the past you proud. Vielen Dank für eure schöne Präsentation, besonders für schöne Video. Das war, ich glaube, es hat alle sehr happy gemacht und ihr habt eine sehr coole Energie, ihr habt es sehr gut verkauft. Genau, Sowas könnt ihr auch eine Design. sein. Jugendhackt hat ja auch OERs, also Open Educational Resources, zum Beispiel welche von Bleep Track, einer Künstlerin, wo man... Hört man mich? Jetzt? Oh, sorry. Genau, zu so äh, generativer Kunst, aber ja auch noch einige mehr. Äh, vielleicht kann man das ja auch in der Zukunft verbinden. Ähm, und während der Pandemie, ich weiß noch, ich bin auch zur Schule gegangen und ihr seid ja auch noch beide in der Schule, haben wir auch gestern ein bisschen drüber geredet. Es gibt ja so viele Plattformen, ähm, aber also, ihr habt jetzt ja eine, die sorry, ähm, ihr habt jetzt hier eine, die alles zusammenbringt. Also ich fand das immer so nervig, ich musste auf Moodle für Arbeitsblätter irgendwie gehen und dann auf Big Blue Button für Videokonferenzen und eure... Idee ist es dann ja, dass äh, man alles auf einer Website hat, richtig? Ähm, unsere Webseite ist nicht direkt für den Unterricht, den Live-Unterricht äh, vorgesehen gewesen, sondern auch weil wir so Frontalunterricht vielleicht gar nicht, also das haben wir ja eher kritisiert am Anfang, ähm, sondern eher für das selbstständige Nacharbeiten zu Hause. Ähm, aber die Foren können dann auch äh, als Austausch dienen und ähm, da kann man dann auch noch Fragen stellen. Ja, voll gut, vielen Dank. Bevor wir jetzt, äh, glaube ich, zum letzten Projekt für heute kommen, ähm, die Bitte um Spenden. Nicht unbedingt, wenn ihr hier direkt seid, sondern vor allen Dingen, wenn ihr euch zuschaut. Wir ahnen und hoffen, dass da viele Eltern, viele Freundinnen, viele Leute zu Hause dabei sind. Ähm, Jugendhackt ist kein Firmenprogramm. Jugendhackt, ich bin nicht so, so sicher, hört man mich eigentlich? Es fällt immer so ein bisschen aus, deshalb. Lass ich mich stören. Gut, ähm, Jugendhakt, äh, ist ein Programm von zwei Vereinen und bundesweit von ganz vielen äh, Organisationen, ähm, unterstützt von sehr viel ehrenamtlicher Arbeit. Ähm, damit wir das machen können, brauchen wir leider auch ein bisschen Geld. Das heißt, wenn ihr auf Jugendhakt.spenden geht, findet ihr ganz verschiedene Sachen, wie ihr uns unterstützen könnt. Eine Einmalspende ist total super. Eine Dauerspende ist noch viel besser, weil dann können wir damit ein bisschen planen. Wenn ihr in einer Firma arbeitet, die denkt, wow, wir könnten vielleicht irgendwie Jugendhakt Geld geben, dann meldet euch uns auf jeden Fall auch bei uns, bei meiner Kollegin Anne. All das findet ihr unter diesem Link. Und ähm, diese Spenden und diese Partnerschaften ermöglichen uns, dass wir auch diese Events und Labs immer weitermachen können. Deshalb ähm, Schaut da mal in euch, bald ist ja auch wieder Weihnachten, schenkt doch mal uns was Schönes. Ähm, genau, Aktivismus geht ja so in beide Richtungen, so, wenn man was besonders gut findet, dann kann man spenden, wenn man was besonders schlecht findet, kann man gut demonstrieren ähm, und das hat die nächste Gruppe sich so ein bisschen zu Herzen genommen. Ähm, das Demo-Alpaka, heißt ihr so? Okay, ich wusste den Namen noch nicht, sorry. <lacht> ähm, und äh, besonders wichtig war ihnen eine datensparsame App äh, zum Demos verwalten, weil ich glaube viele, ähm, oder ich meine, es ist einfach ein, äh, ein allgemein bekanntes Problem, ähm, dass es oft auf, auf, auf Demos zu Gewalt kommt und zu nicht so schönen Situationen und vielleicht möchte man dann damit nicht unbedingt assoziiert werden, falls man in einem ruhigeren Teil war und man möchte vielleicht nicht, dass es öffentlich im Internet steht, auf welchen Demos man war. Das ist ja schon eine sehr persönliche Sache. Und damit hat sich diese Gruppe auseinandergesetzt. Viele frei. Ja, genau. Also wir sind, wie schon angekündigt, die Gruppe Demo-Alpaka und die Problemstellung, mit der wir uns, oh, danke, also genau, also erstmal, hier ist unser Vortrag aufgebaut, wir fangen an mit der Problemstellung, die wir lösen wollten, die ja schon ein bisschen angerissen wurde, dann mit der Lösung, also mit Ideen, die wir dafür hatten, mit dem Konzept, was es am Ende geworden ist, beziehungsweise was der Plan ist, dann haben wir einen kleinen ja, Prototypen, wie es momentan, ja, aussehen würde, dann welche Technologien wir benutzt haben, was für Gedanken wir uns zur Sicherheit gemacht haben und einen kleinen Ausblick zum Schluss, was man noch an Funktionen einbauen könnte. Also die Problemstellung erstmal ist halt, dass man ja, Demo-Termine meistens aus irgendwie x verschiedenen Quellen zusammensucht, also irgendwie hier ein Chat, dann da noch irgendein Ding auf Instagram, Twitter, wo auch immer. Und ja, da haben wir uns überlegt, dass das vielleicht gut wäre, ein bisschen ja, zusammenzufassen, um es ja, ein wenig übersichtlicher zu machen. Ähm, dafür wollte man eine App entwickeln, die möglichst ja, ähm, datenschutzkonform äh, eben die ganzen sammelt und noch ein paar mehr Dinge macht, die wir dann ja, auf dem Weg so ein bisschen drauf gekommen sind. Ähm, genau zum Beispiel eine Funktion zum ja, digitalen Flyer verteilen oder weitere Informationen verteilen, dann eben der Demokalender für die Zusammenfassung von den ja, Terminen und auch noch eine Sammlung von äh, Demosprüchen, zu denen man dann auch äh, ja, selbst welche hinzufügen kann. Genau. Das Konzept dabei ist äh, für den Demokalender erstmal, dass wir eine äh, ja, öffentliche Datenbank haben, die offen einsehbar ist mit den äh, ja, Veranstaltungsterminen. Ähm, die sind ja eigentlich von Anfang an auch offene Daten, von daher sind die einfach frei ja, verfügbar, nur eben hier ein bisschen übersichtlicher zusammengefasst dann. Äh, eingetragen werden die Veranstaltungen von den Gruppen oder Menschen, die diese organisieren. Die haben dann einen äh, ja, Account, der... <lacht> also die Idee ist dann quasi, dass sie auf die äh, Menschen, die dann jeweils die App posten, äh, zukommen und darüber dann einen Account bekommen, um schon eine Verifikation zu haben, dass es auch ja, die Leute sind, die es organisieren, die es eintragen und die Daten dementsprechend stimmen. Äh, für die digitale Flyer-Verteilung ähm, ist die Idee, dass die... App dafür benutzt werden kann, irgendwie in einem Umkreis weniger Meter informationen an andere Leute, die zum Beispiel diese App haben, äh, verbreiten zu können. Also ja, quasi wie ganz normale Flyer. Ähm, und da ist das Besondere, dass die ja, Daten, die verteilt sind, quasi nichts mit dem Server zu tun haben, sondern nur lokal in der App liegen und von anderen ausgelesen und dann auch wieder weiterverbreitet werden können. Genau, und jetzt haben wir eine kleine äh, Demo dazu. Genau, ähm, also wenn man die App startet, kommt man auf ein Eingabefeld, wo man einen PIN eingeben muss, weil wenn die Daten offen auf dem Handy gespeichert werden, wäre es doof. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr kommt in eine doofe Situation rein, ähm, die Polizei möchte euer Handy auslesen und bevor jetzt irgendwie was passieren kann, dass die Daten rauskommen, könnt ihr einfach auf Löschen drücken. Dann wird einfach alle Daten von der App gelöscht. Normalerweise könnt ihr aber glücklicherweise den PIN eingeben und dann, ja, seht ihr eure ähm, Daten, also welche Demos in eurem Umkreis sind, je nachdem, was ihr für einen Filter eingestellt habt. Natürlich habt ihr auch, wenn ihr swiped, ein Einstellungsmenü. Und ja, als Beispiel für eine Demo, die von einer Organisation öffentlich verbreitet wurde, können wir zum Beispiel Preis runternehmen. Und jetzt für eine Demo, die halt lokal gehostet ist, also von lokal irgendjemanden erstellt wurde und als Flyer verteilt wurde, haben wir unsere mate demo hier. 1630 vorm Kühlschrank zum Beispiel. Genau, genau. Noch... Ähm zu den Technologien als App haben wir Flutter genutzt. Problematisch war, wir haben sehr sehr lange an unseren Konzepten und so weiter getüftelt. Das heißt, wir haben dann erst ab der Hälfte des Events, wo wir schon programmieren, also ab der Hälfte der Programmierzeit des Events angefangen haben, zu programmieren, wo ich noch nie was mit Flutter zu tun hatte und auch nie was mit Klassen zu tun hatte, war das sehr lustig. Deswegen sind wir leider noch nicht sehr weit gekommen. Genau, für den äh, Server im Hintergrund haben wir Pocketbase genommen. Damit haben wir auch noch nicht so viel gemacht. Das ist aber im Vergleich zu Flutter dann doch ein wenig sehr einfach. Äh, ist ja quasi eine recht schnelle Lösung, um einen Datenbankserver mit einer API ja, recht schnell aufset aufsetzen zu können und zu nutzen. Zur Sicherheit. Ja, die Daten, die dort anfallen könnten in der App oder allgemeinen Apps, sind sehr, sehr sensible Daten. Und einfach nur, ähm, weil wir nicht wollen, dass irgendwas mit den Daten passieren kann, wollt, haben wir sehr, sehr doll auf Datensparsamkeit geachtet. Genau, die gespeicherten Daten sind äh, die gespeicherten Daten sind ähm, für den Client ähm, verschlüsselt. Auf Im Client Kach, Filter, lokale Veranstaltung und auf dem Server sind es die Accounts von den Organ Organisationen, da ähm, die E-Mail das Passwort natürlich gehasht und ein Anzeigename. Weiterhin gibt es ja auch noch die, ähm, die offenen Veranstaltungen. Dort wird nur der Titel, Datum, Ort, Card, also halt alles, was halt öffentlich zugänglich ist, gespeichert und ist für jeden zugänglich. Trotzdem sind, wollen wir auf Datensparsamkeit achten und vergangene Veranstaltungen löschen. Das heißt, na, wenn eine Veranstaltung einen Tag her ist, wird sie gelöscht. Ja, dann haben wir uns auch noch ein bisschen Gedanken gemacht, was denn ja, mögliche Angriffsszenarien auf die App oder das System drumherum sind, um die man sich Gedanken machen könnte. Das eine kann sein, dass ein Account von Menschen, die dann ja, Veranstaltungen eintragen können, übernommen wird. Wie auch immer gehen dann irgendwie E-Mail und Passwort verloren und die fangen dann irgendwie an, komische Sachen einzutragen. Deswegen soll es dann ja möglich sein, äh, Veranstaltungen bzw. Accounts auch reporten zu können. Die werden dadurch nicht direkt gesperrt, sondern einfach, es gibt eine Meldung und dann kann jemand äh, drauf gucken und dann eben entscheiden, ist das jetzt etwas, was von dem Account kommt oder nicht und ja das eben verifizieren und entsprechend handeln. Eine weitere Möglichkeit, um überhaupt die Accountübernahme ein bisschen ja, zu verhindern oder auf jeden Fall zu erschweren, das überhaupt zu schaffen, äh, wäre Two-Factor-Authentification, das heißt, dass dann E-Mail und Passwort alleine gar nicht mehr ausreichen, um überhaupt in den Account zu kommen, sondern dass man zum Beispiel erst noch Zugriff auf die Mail braucht, um dann zu verifizieren, ja, ich melde mich gerade an. Eine andere Gefahr ist noch, dass äh, ja, also Spam zum Beispiel, wenn jetzt ein Account übernommen wurde, dass jetzt ganz viele Veranstaltungen eingetragen werden und die App damit gar nicht mehr nutzbar wird, sei es, weil die Liste zu voll ist oder die Daten, die vom Server geholt werden, einfach zu viele werden. Äh, da wäre dann eine Lösung. Dass man serverseitig Rate Limits einbaut, das heißt, dass jetzt von einem Account zum Beispiel nur 10 Veranstaltungen pro Tag eingetragen werden können, was ja vor allem bei sowas schon ein recht hoher Wert ist. Die Flyer-Funktion könnte prinzipiell auch zugespammt werden. Da könnte man ja auch ein bisschen was mit Rate Limits machen, um es auf jeden Fall zu erschweren. Ähm, ja, da würde man dann auf die Bluetooth Max äh, ja gucken, dass halt appseitig nicht so viele ähm, dass nicht zu viele Daten von einem wegkommen und dass das irgendwann einfach ignoriert wird. Und das letzte Szenario noch: Wir gehen davon aus, irgendjemand hat den Server. Wir wissen natürlich nicht, ob die, die Logs wirklich gut machen. Und aus dem Grund wollen wir das alles mit einer Verbindung übers Onion-Netzwerk führen. Genau, zum Ausblick: Wir wollen dann Peer-to-Peer-Sharing machen, also dass man die Veranstaltung und Flyer halt Peer-to-Peer über Handys scheren kann, via zum Beispiel QR-Code oder so. Und ähm, ja, die Demosprüche-Sammlung, also eine Art von Dating-App für Demosprüche. Samt Voting und am Ende des Monats kriegt ihr dann raus, welche die besten Demosprüche sind. Natürlich könnt ihr die auch noch suchen, wenn ihr auf einer Demo keine, die Demosprüche nicht verstanden habt und sie machen, trotzdem rufen wollt. Und natürlich haben wir unser Projekt ganz äh, agil und toll gemacht. Und das ist alles das ist ein sehr gutes Konzept. Ja, vielen Dank, liebe demo packers Wollt ihr noch einmal draufdrücken? Auf das Dings wieder. Dankeschön. Ähm, ja, super cool. Ich freue mich sehr auf die, auf die Matte-Demo. Wann findet die statt? 16.30 oh. Uhr. Können wir Sie ein bisschen vorverlegen? Wäre möglich. Okay. Da müsste man jetzt mobilisieren. Aber vielleicht geht das ja auch über die App, oder? Demo fängt früher an. Ja, okay, cool. wäre, wäre vielleicht ganz cool, weil ihr wart sogar schon die letzte Gruppe und ich kann mir vorstellen, dass leider relativ viele jetzt bald schon los müssen. Ich weiß zumindest, hier startet gleich schon der Abbau. Es ist dann doch relativ viel dekoriert worden hier. Ich glaube, der Abbau dauert dann doch etwas länger. Also wahrscheinlich 16.30 Uhr noch hier. Aber bei Demos will man das, viele Leute kommen. <lacht> Genau, vielleicht stellen wir uns dann gleich mal um den, um den Mate-Kühlschrank. Ja, vielen Dank für so eine coole App und ähm, ich finde es total wichtig, dass ihr auch so auf diesen Datensparsamkeitsaspekt geachtet habt. Ich finde das total wichtig ähm, und einfach cool, dass ihr, dass ihr euch dafür so mit, äh, sorry, jetzt kann ich auch nicht mehr reden, äh, damit so viel auseinandergesetzt habt. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir sind hier schon quasi jetzt am Ende. Wir würden, glaube ich, noch mal allen, die zu Hause zugucken, die Botschaft mitgeben, das war's. Ähm, verbreitet die, die Nachricht weiter, wenn äh, euch das interessant vorkommt, dann erzählt es weiter. Ähm, sagt allen, die ihr kennt oder wenn ihr selber in der Zielgruppe seid, guckt euch doch Jugendtag einfach mal an. Ähm, wir haben das hier alles aufgezeichnet, das findet ihr dann, wenn es Fertig ist relativ bald auch bei uns im Internet, könnt ihr euch das nochmal angucken, könnt das nochmal weiter verschicken. Wir verlinken dann sozusagen das Video von eurem Projekt und noch, wenn ihr Code hochgeladen habt, alles zusammen dann bei uns auf jugendhack.org. Und ansonsten... Ja, wenn ihr jetzt im Jugendhackt-Fieber seid, ähm, dann noch kleine Erinnerung, könnt ihr euch nach Linz und Köln anmelden, äh, genau, und, und dann, Ah, um, ja, okay, und München, stimmt. Genau, und sonst äh, könnt ihr uns natürlich auch auf Twitter, Insta, Facebook, YouTube und Chaos.Social folgen. Überall, so, eigentlich. <lacht> Nur TikTok noch nicht. Aber, naja, vielleicht hat von euch ja auch jemand Bock, unseren TikTok-Account zu machen, dann sprecht uns einen, dann haben wir vielleicht demnächst einen. Es wurde Hamburg ah. hat einen. Hamburg hat einen, also wenn ihr, genau, das steht da nicht drauf, aber hat Hamburg hat einen TikTok-Account, den könnt ihr euch auch angucken. Hallo. Hamburg ist extrem super. Hamburg ist überall. <lacht> ähm, Berlin ist aber auch toll und da machen wir jetzt, glaube ich, die Schleife dran. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt mal von allen, die uns zuschauen. Ich würde sagen, ihr bleibt noch kurz sitzen, dann können wir noch, wenn das Internet wieder aus ist, sozusagen unter uns noch ein paar Worte reden, bevor ihr aufsteht und dann äh, machen wir Schluss. Genau.